Ich bin der Finn, bin elf Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ich heiße Alex und äh, bin Vater von zwei Kindern im Alter von elf und einem Jahr. Wir sind seit drei Jahren im Verein der Vorstellungen e.V. und wir sind dem Verein unheimlich dankbar. Die kommen uns gut zur Hilfe und unterstützen uns in jeglicher Hinsicht und haben immer wieder Aktionen, worüber wir immer sehr überrascht sind und freuen uns natürlich immer darüber sehr. Wie zum Beispiel jetzt haben sie eine grandiose Aktion, Töpfe und Pfannen auszutauschen, die wir ja alle kennen, die müssten alle mal ausgetauscht werden und so ist es auch in unserem Fall und heute präsentiere ich euch. Wir haben ein neues Set bekommen, ein paar Töpfe und Pfannen und heute kochen wir etwas. Also wir kochen heute Gulasch. Und dann nehmen wir euch mit. Musik sind wir fertig, nachdem es eine Stunde gekocht hat, äh, vor sich hin, noch ein bisschen Kräuter reingemacht und sieht das Ganze jetzt aus und äh, ich kann nur sagen, guten Appetit. Währenddessen war in den anderen Familien auch am Herd einiges los. Den Familien haben wir zur Einweihung der Töpfe und Pfannen einen extra Lebensmittelgutschein gespendet, damit sie die Zutaten kaufen können. Hier sehen Sie die Bilder, die uns die Familien beim Kochen mit ihren Kindern zeigen.